Einen wunderschönen guten Abend, Webcam jetzt auch mit Fokus. Hallöchen, wir gucken uns heute mal Google Stadia an und äh, ich, ich danke an dieser Stelle dem äh, Zuhörer, Zuschauer Matthias, der äh, mir letztens mal gesagt hat, dass man als Google One bzw. YouTube Premium Google Kunde äh, gerade die Founders, äh nicht die Founders, die Premiere Edition von äh, Google Stadia äh, gerade quasi kostenlos kriegt. Man muss sich nur einmal man muss sich nur einmal ähm, eben anmelden und man kann danach dieses Probe aber auch wieder kündigen und hat dann trotzdem das Gerät. Ähm, und wir gucken uns das heute mal an. Ich habe mich mit dem Thema quasi null beschäftigt. Bisher war es immer so, ja, Cloud Gaming, Latenz, WLAN, ach nee. Und äh, das habe ich jetzt auch so lange beibehalten, bis mir jetzt halt jemand einigermaßen kostenlos diese Hardware ins Haus geschickt hat. Und ähm, dementsprechend packen wir sie aus und probieren sie auch gleich mal aus. Und ich habe keine Ahnung, welche Titel es tatsächlich auch schon für Stadia gibt. Ähm, was man äh, da genau äh, alles noch einrichten muss. Mit einer, ähm, ihr könnt mir gleich dann auch, wir werden es wir nicht nur unboxen und einrichten, wir werden auch eine kleine Runde spielen und ähm, ich versuche das dann bestmöglich zu bewerten, wie das mit Latenz und so weiter ist. Und dann fangen wir einfach mal an und packen es aus. Ich sehe gerade schon, der Chat ist da. Ähm. <lacht> Macht das bloß ordentlich, schreibt andere gerade. Ja, ich habe diesem mal weniger Potenzial irgendwelche geheimen Sachen zu leaken, wie beim letzten Mal irgendwie mein äh, Boot Secure Quief für das MacBook oder irgendwelche anderen Passwörter. Ähm, wenn doch, ist dieser Livestream dann plötzlich offline und äh, ich muss das dann alles erst blurren. Aber ich gehe nicht davon aus, dass da was geblurrt werden muss dieses Mal. Berühmte letzte Worte. So, jetzt set. Ähm, Ich habe wieder mehrere Kamerawinkel mit. Ich stelle es mal ein bisschen mittiger ein. So. Ähm, Sonst, gibt es irgendwelche Fragen bei euch zu dem Gerät? Hat jemand von euch schon Stadia? Gibt es da schon Meinungen zu? Ähm, oder habt ihr dann doch lieber eine Konsole oder den PC lieber selber zu Hause? Schreibt das alles mal in die Kommentare und wir reden gleich ein bisschen drüber. So, äh, das ist die Premiere Edition in, äh, ich weiß nicht, ob die Verpackung großartig abweicht, irgendwo stand es drauf. Ähm in clearly white genau uh, Google verarscht da ja mit dem Produktfarbennamen immer so ein bisschen Apple weil sie dann simply gray oder, oder uh, was soll jetzt hier clearly white oder so machen und um, das ist insgesamt ein sehr interessantes Set, äh, Setup weil um, einerseits soll dieser Controller ganz gut sein also ich habe mich da letztens mit dem Wimpress noch mal drüber unterhalten der meinte ja um, würde er als Controllerform, so wie das in der Hand liegt derzeit bevorzugen und um, ich bin gespannt ich, ich komme ja so selten zum Zocken jetzt in Anführungszeichen und dann auch selten mit Controller. Mal gucken. Ähm, und da ist nicht nur der Controller dabei, sondern eben auch ein Google Chromecast Ultra. Und ich habe hier noch den, den äh, originalen Google Chromecast. Also diese, diesen Mini-USB-Stick, der dann irgendwie mit, ich glaube, nur 720p dann da irgendwie gestreamt hat da ist dann auch mal ein nettes Upgrade bekommen Also ich, ich glaube, allein der Chromecast ist irgendwie über 100 Euro. Oder ich glaube, der liegt irgendwo über 70. Und ähm, das, die Premiere Edition an sich kostet, glaube ich, gerade knapp 100 Euro, wenn man sie bei Google selber kauft. Aber die kriegt man derzeit, gerade weil die das ja übers Abo refinanzieren, ähm, fast überall nachgeschmissen. Müsst ihr nur mal schauen. So, packen aus. Da ist nichts mehr drin. Äh, hier haben wir direkt schon einen schönen Controller. Ah ja. Hm. Das hat auf der Packung anders gewirkt. Da wirkte dieses... Äh, da wirkte das tatsächlich weniger knallig-orange, dieses Inlay. Woran erinnert mich das? Ah ja, genau. Äh, an diesen Controller. Den Nintendo Gamecube-Controller erinnert mich sehr daran. Naja, ähm... Okay, geriffeltes Plastik, aber nur hinten und vorne glattes Plastik. Warte, denn die Idee? Ich meine, es ist okay, hinten, dann kann man dann schöner... Äh, hier, schöner dann mit den Fingern halten. Ich mach mal so, dass man das hört. Also, das ist ein geriffeltes Plastik. Aber vorne dann glatt, das, das sieht auch dann auch eklig aus irgendwann. Na gut. Ähm, oh Gott, natürlich haben wir eine eigene Google Assistant äh, Taste bekommen. Warte mal, die Kamera muss ich scharf stellen. So, äh, ich nehme an, das hier wird Screenshot, äh, Menü, weiteres Menü. <lacht> XYAB, bei Schulter Trigger. Doch, fühlt sich ganz gut an, da knirscht nichts dabei. Und einen eigenen Stadia Knopf, der da geht dann wahrscheinlich ins Menü. Bin ich gespannt. Äh, ich zocke gar nicht. Ja, sehr gut. Dann ähm, freue mich trotzdem, dass du zuschaust. So, was haben wir noch alles dabei? Ah, das ist wieder diese schöne recycelbare Verpackung. Die macht Google, glaube ich, auch bei den Pixelgeräten. Äh, ein Typ 10 nach Typ A-Kabel, okay. Ähm, und dann noch, ist das denn befestigt hier? Achso. Ähm, äh. So. Ein oh, müsste es doch drauf schreiben. Wartet mal ich kann es beim besten Willen doch output 5 volt 1,5 ampere netzteil und wahrscheinlich papierkram mit dem key den ich wahrscheinlich nicht liegen sollte und noch ein netzteil okay. Ach so, das ist nur für den Controller und das ist dann für den, für den Chromecast. Ähm, stimmt, ich, ich hatte die aktuelle Serie der, der Google Chromecast noch gar nicht. Und ähm, da ist jetzt auch wieder, nein, es ist kein Modem. Ähm, es ist tatsächlich dann hier ein, obwohl technisch gesehen schon, ein r äh, RJ anschluss mit dabei, damit man den Chromecast dann auch direkt per Ethernet-Kabel reinhängen kann. Ähm, wir nehmen heute WLAN. Ich äh, werde jetzt nicht an meiner livestream situation rumbasteln während des Streams. Ähm, ah ja, genau, und hier dieser magnetische... Ähm, <lacht> äh, Kollege Carsten hatte mich schon vorgewarnt. Ähm, ich soll einfach die Folie vorne drauf lassen, ähm, weil die sieht, in, die wird instant dreckig, meinte er. Aber deswegen seid ihr nicht da. Deswegen nehme ich sie trotzdem ab. So, oh ja. Guck mal, da könnt ihr selber stellen. Guck mal, das ist die Kamera. So, also spiegelt sich instant und ist Klavierlackoptik. Dadurch, dass ich heute mal die DSLRs-Overhead habe, auch mal mit Fokus. So. Ja, ich habe gar keine fettigen Finger. Egal. Es wird aber sofort... Ja doch, jetzt so langsam. Ja, okay. Hätte ich sie dran gelassen. Egal. So. Gut. Ist hier sonst noch irgendwas drin, was wir brauchen? Wahrscheinlich gar nicht. Kriegt nichts weiteres raus. Nö, dann lassen wir das genauso. Ähm. Und schmeißen den Karton weg. Ups. So. Da war doch jetzt noch Papierkram dabei. Da komme ich noch dran. So. Was genau? Ich gucke mal erst selber rein, bevor ich wieder Sachen liege. So. Stadia Controller Das ist ein stinknormales Booklet Das könnt ihr ruhig sehen Ich halte es mal so, damit das fokussiert äh, Richte Google Chromecast Ultra ein Richte den Stadia Controller ein Mit App und Soße und Scharf Lieferumfang Das alles in sieben verschiedenen Sprachen Und bitte den Controller nicht essen Okay, gut Kriege ich hin Was war da noch dabei? Ach ja, bitte nicht essen und nicht in Feuer werfen. Okay. Ja gut, ähm, ich würde das Ganze jetzt dann glaube ich erstmal kurz an Strom hängen. Ähm, bin perfekt vorbereitet, komme ich da dran. Ach ne, wir nehmen die Stromleiste hinter mir. Ähm, und schicke das Ganze einmal kurz an den Strom. Bevor ich hier, oh, das ist nett. Ähm, bevor wir hier mit dem Einrichten anfangen, hallo Mücke. Um, das ist nett. Hier hat Google tatsächlich mal so ein äh, nicht diese diese Papierclip sagen wir mal, sondern wirklich ein, ein Plastikclip mit zu Kabel äh, organisieren. Der könnte sogar zwei Tage halten. Mal gucken. So Typ C auf Typ A Kabel, weil da habe ich noch nicht genug von. Okay. Da steckt schon mal Strom. Ach ja, ganz wichtig und auch schön, das ist ja seit dem Xbox-Controller und ich glaube auch im Playstation-Land nicht anders. Ähm, du hast unten einen Kopfhöreranschluss. Hat das mein aktueller Xbox-Controller auch? Ja. Ähm, wo du dann ganz bequem dann einfach einen Kopfhörer anschließen kannst, wenn du auf der Couch liegst. Und du brauchst da dann nicht über den Lautsprecher machen, sondern kannst dann einfach Kopfhörer anschließen. Das ist schön. So, der Lädt, er vibriert und das Data-Logo leuchtet gelb. Ich also, kann das nicht richtig in die Kamera zeigen. Okay, so. Dann jetzt noch der Chromecast Ultra. An den Strom gehängt. Äh, so Gott. Ja, normalerweise beschwere ich mich immer über zu kurze Kabel, aber naja, gut. Dafür, dass das Ding jetzt am Fernseher normalerweise verschwinden soll, ist es okay. Ähm, ihr seht schon oben, dass ich da noch meinen äh, Microsoft Connect Stick dran habe. Ich habe hier wieder eine Capture Card dran, die übrigens auch von Matthias ist. Das ist ein Capture-USB-Stick, den wollen wir mal ausprobieren. Ähm, eins vorweg, das Ding hat keinen Ton. Ähm. Ich bin gespannt, ob dann gleich Sound aus dem Controller rauskommt oder wie ich das machen muss. Äh, führt der hier auf dem Chromecast irgendwo noch Audio ab? Nein. Hm, egal. Aber also gut, für den Kurztest mit Latenz, glaube ich, brauchen wir nicht zwingend Ton. So, ich ziehe mal den ja. Microsoft Stick ab. Ich hoffe, dass ich die Karte nicht gekillt habe dabei. Nein. So, der Chromecast steckt. Jetzt brauchen wir noch Strom. Ich hoffe, ich habe die Karte nicht ausgehängt. Gucken wir mal. Chromecast blinkt. Ja, komm. Kriegen wir ein Bild. Ah, da hat er kurz gezuckt. Yes, wir haben ein Bild. Gott sei Dank. Gut. Ähm, dann gehen wir doch einfach mal streng nach Anleitung vor. Was haben sie uns denn da alles... Gesagt, was wir tun sollen. Richte dein Google Kong Ultra ein. Da Stromkabel haben wir. Schließen an, Haben wir. Stecke Netzteil in die Steckdose. Auch das haben wir gemacht. TV-Eingang wechseln. Nicht nötig. Haben wir. Google Home App herunterladen. Gut. Die müsste ich eigentlich haben, glaube ich. Gucken wir doch mal. Äh, ne, die ja, habe ich nicht. die noch nicht? Google Home. So. Ach so, weil ich die auf dem neuen iPhone noch nicht wiederhergestellt hatte. Na gut. Dann könnt ihr auch mal mitgucken hier. Ungefähr so schärfer wird es nicht. So. In dem Fall, dass ich mich einloggen soll. Ich hol's aus dem Bild damit. <lacht> äh. Suche nach Geräten läuft. So, beide Kameras mit Fokus. Kommt die SLR. Kein Fokus. Na gut, dann nehmen wir die. Chromecast Ultra gefunden. Möchtest du dieses Gerät einrichten? Ja. Verbindung zu Chromecast Ultra wird hergestellt. Ist der Code auf deinem Display? H2X7. H2X7. Doch, das sieht gut aus. Yep. Homecast Ultra noch besser machen. Lass mich raten, ihr möchtet Daten von mir? Nein. So, wo ist dieses Gerät? Im Büro. WLAN-Verbindung machen wir auf Kamera. Jep, äh, nehmen wir die. Verbindung mit WLAN wird hergestellt. Ja, stimmt. Der Chat schreibt gerade schön, dass der Stick es mittlerweile zu dir geschafft hat. Ähm, der, der war schon ein bisschen länger unterwegs. Der Matthias hatte da irgendwann mal zwei Stück ähm, von bestellt äh, von, von und ähm, hat dann gemeint, äh, ob ich da einen von haben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann kam der irgendwann zu mir und dann lag der ganz lange bei Pierre rum. Und äh, Pierre hat den ist tatsächlich erst heute bei mir angekommen, weil ich muss mal gucken, sieht man das auf der Kamera? Jetzt äh, Mikro weg, genau. Äh, das Teil da hinten ist eine USV, was man jetzt nicht richtig sieht. Die hat mir Pierre heute auf den Hof geschmissen und äh, mir dabei auch den Stick endlich vorbeigebracht und äh, den richte ich jetzt, den probiere ich damit mal aus. Angeblich kann er wirklich Full HD. Also das ist so ein, so ein China äh, Capture Stick. Und wir gucken mal. Google Chrome äh, Chromecast Ultra, so rum, wird verknüpft, Chromecast Ultra verwendet die Google-Konten, um Netzwerk, um Nutzung zu personalisieren, ist klar, weiter, wird aktualisiert, ach stimmt, wir müssen jetzt erstmal ein Software-Update fahren, jetzt gebootet er gerade, bleib auf dem Laufenden, du kannst E-Mails abonnieren, nein, danke, tschüss, so, da ist eine Reset-Taste dran, na gut. kriege ich jetzt auch wieder ein Bild von dem? Ah ja, okay. Gut, du bist jetzt fast fertig. Weiter. Äh, Büro wird aktualisiert. Das kann bis zu drei, vier Minuten dauern. Okay, dann machen wir doch mal so lange mit dem Rest hier weiter. Was machen wir als nächstes? Ähm, richte deinen Stadia-Controller ein. <lacht> ne. So. Stadia-App herunterladen. Die habe ich mir vorhin schon im Play Store rausgesucht. Play Store, hä? Ja, bin ja jetzt wieder auf iOS. Schon im App Store ausgesucht. Ich gebe immer Studio ein. Stadia. So. Und herunterladen. So. Lade die Stadia App aus dem Google Play Store oder Apple Store herunter. Äh, Registriere dich bei Stadia oder melde dich an. Äh, da ich ja für diesen Deal bereits äh, ein Konto hinterlegen musste, äh, muss ich mich wahrscheinlich nicht mehr registrieren. Hoffe ich mal. Sonst, oh Gott. Na ja gut, da muss ich gleich irgendwo das Passwort rauskratzen. Mal schauen. Kontrolle einschalten, halte die Taste. Nehmen anders an, das soll das Stadia-Symbol darstellen. Machen wir hier. Komm, du kannst das, das Marko-Objektiv. So, halte die Taste Stadia gedrückt, bis der Controller anfängt zu vibrieren. Gut, das kriegen wir hin. Verbindung wird hergestellt. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal diesen, diesen, diese Chromecast-Geschichte hier fertig kriegen. Fast fertig, so. Möchtest du mit deiner Stadia-Controller, möchtest du deinen Stadia-Controller einrichten? Wechsel zur Stadia-App und zu beginnen. Ach cool, der hat dann direkt sogar mitgekriegt, dass das ein gebundeltes Gerät war, was verschickt wurde, weil den Chromecast Ultra gibt es natürlich auch separat. Ja, das ist gut. Ähm, wir möchten direkt beginnen. Dann mach doch mal. Ähm, es tut mir jetzt sehr leid. Warte mal, wenn ich es auf die Kiste lege, das ist es vielleicht näher dran, dass der mit dem Objektiv das fokussiert. Tschüss. Äh, ich werde nachher eh live den, äh, das Objektiv wechseln müssen von der Kamera. Das wird dann eh interessant. Ich hoffe, OBS stürzt da nicht ab. So, machen wir das mal so. Komm, fokussiere. Ich weiß, du kannst das. Ähm, echt jetzt? Fokussiere hier drauf. Komm. Ja, so muss reichen. Okay, ähm Und was ich noch spannender finde, ist, dass der Chromecast Ultra auch direkt schon auch schon weiß, dass der ein Stadia gekoppeltes Gerät ist. Ähm, kann das mir einer aus dem Chat mal eben sagen, ob ich das dann, ähm, ob ich diesen Controller, bzw. diesen Chromecast Ultra dann nur für Stadia verwenden kann? Ist das denn irgendwie ein limitierter, weil die so gebundelt sind? Oder hat er die gleiche Funktion? Muss ich mal schauen. Äh, zu Stadia wechseln. So. Ein Ort für jede Art zu spielen. Jetzt starten und dann wird er mich wahrscheinlich gleich nach dem Konto fragen, deswegen machen wir mal so kurz. Genau, das tut er. Das Konto. So. Die Luft wird elektrisiert. Ja, natürlich. Ähm, Standortzugriff, ja natürlich, aber nur bei Verwendung der App. Bluetooth, ja. Stadia-Controller werden gesucht. Achso, jetzt sollte ich dann ja die, die, diese Stadia-Taste drücken, ne? Stadia-Controller, bitte warten. Halbe Batterie, das ist okay. Äh, achso, muss ich den auswählen? Ja, Informationen konnten nicht geladen werden. Das ist super. Nochmal versuchen. Äh, Chat fragt, warum Google Stadia meinen Standort braucht. Ähm, die hatten da irgendein Group- und LAN-Party-Feature, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten... Wie jedes Mal, Google würde halt gerne wissen, wo du bist. Und da du noch nicht eh 10 Apps von Google auf deinem Handy hast, ähm, wollen wir es dann über die App haben. Ja gut, das, das mag ich ja an iOS. Da, der kann ich ja sagen, du kannst gerne meinen Standort haben, aber nur während ich die App benutze oder auch gar nicht. Und da muss ich dann die Plattform dran halten. So, halte die Taste gedrückt, bis der Controller anfängt zu vibrieren. Versuchen wir das doch mal. Ich halte die Taste gedrückt. Der Controller vibriert noch nicht. könnte ein kurzes Video werden. Hm. Ah ja, jetzt, ah, und jetzt bringt er auch gelb. Okay, dann versuchen wir es doch nochmal. WLAN-Verbindung herstellen. Okay, das ist jetzt extrem auf Gamification gemacht. Warte mal, kriege ich dieses Slide irgendwie größer? Nee, das ist noch anders. Huch, was macht er denn jetzt? Äh, vibriert er? Wenn der Controller vibriert, kann er eingerichtet werden. Ich glaube, er vibriert, ja. So, Datenschutz für das Mikrofon. Ach, jetzt wird lustig. Am Stadia-Controller befindet sich neben dem Kopfhöreranschluss ein Mikrofon. Wenn Google Assistant aktiviert ist, kannst du es mit, dem Assistant, mit der Assistant-Taste einschalten. Gut, das war naheliegend. Ähm, während Assistant zuhört, blinkt die Statusanzeige an deinem Controller zweimal kurz. Dann folgt eine Pause auf dem Bildschirm, auf dem du spielst, erscheint außerdem ein, eine Assistant-Anzeige. Ich ähm, bin gespannt, was ich da jetzt auswählen darf. So, weiter. Ich darf gar nichts auswählen. Ja, das war klar. Ähm... Diagnose und Nutzungsdaten teilen. Nö. Controller mit dem WLAN verbinden. Ach ja, äh, da, da sollten wir vielleicht auch mal... Ich habe gar nicht erklärt, was Stadia eigentlich ist als Cloud Gaming Service. Obwohl ich glaube, ich, das muss ich wahrscheinlich nicht mehr vielen erklären. Ähm... Carsten schreibt gerade im, im, im Chat, äh, übrigens sehr richtiger Punkt, ähm, ich glaube, die brauchen den Standort für Bluetooth. Ähm, das ist korrekt. Wir, wir erinnern uns an, an diesen Aufschrei, als die Corona-Warn-App, ähm, hieß ja, hieß, ja, es hieß ja eigentlich immer von Anfang an, die macht dann nichts mit GPS. Und dann wollte die plötzlich unter iOS aber GPS haben, weil an ein, weil ein GPS auch, beziehungsweise Standortinformationen, deine Bluetooth-Beatings ähm, und ID gebunden ist. Und da das Ding mit dem Controller drauf zugreift, ähm, braucht der da dann eben auch Standort. Das kann sehr gut sein. Obwohl der hier sogar separat gefragt hat. Hm, nicht sicher. Egal. Ähm, so, äh, genau. Äh, das Ding verbindest du nicht mit deinem Handy oder mit deinem PC, sondern verbindest es direkt mit dem WLAN und der tut dann im Prinzip alle deine Eingaben direkt an den, an den Google Stadia oder an die Stadia-Server senden und soll damit im Prinzip dadurch, dass er jetzt noch ein Gerät, oder dass das im Prinzip direkt ins Internet sendet, dann auch noch die Latenz eben weiter gering halten, indem er einfach möglichst viele Sperren dazwischen rausnimmt. Ähm, das finde ich eine ganz gute Idee. Ähm... Jetzt gucken wir mal, wie das geht. Brauchst du die WLAN-MAC-Adresse des Controllers? Nee, in dem Netzwerk nicht. Jetzt brauchen die nochmal mein Passwort, aber ihr könnt das nicht sehen. Das ist gut. So. Verbinden. Verbindung mit WLAN wird hergestellt. Achso, ich weiß übrigens echt noch nicht, was wir gleich spielen. Ähm, falls einer ich weiß, was es im Stadia-Katalog gibt ähm, und, und das sehen möchte, wie ich damit dann total versage, ähm, der darf das dann jetzt schon mal in den Chat schreiben. Sonst wählen wir das gleich gemeinsam aus. Ähm, ich muss dann echt mal gucken, was wir da dann machen. Äh, ja, mit der Cam kann ich gerade nicht mehr viel anfangen. Egal. So, mit WLAN verbunden. Als nächstes kannst du entscheiden, wo du spielen möchtest. Dazu musst du deinen Controller mit einem Bildschirm verknüpfen. Ach, verknüpfen. Ja, okay. Fair enough. Ähm... Dein Controller wird mit dem Update neu gestartet. Wir machen Updates für unseren Controller. Gut, ich habe vorhin noch meine Lampen geupdatet. Was soll's? Ähm, sobald die Statusanzeige nur noch weiß blinkt, kannst du ihn weiterverwenden. Jetzt hat er hier gerade gehopst. Ich glaube, der startet gerade neu. Hopst wieder. Blinkt nur weiß. Zeit zum Spielen. Ein blinkendes weißes Licht zeigt an, dass der Controller verknüpft werden kann. Das ist schön. Ähm... Outcasters, okay. Das ist ein Horrorspiel. Mal gucken gleich. Ähm, Zeit zum Spielen. Ein blinkendes weißes Licht zeigt an. Ja, soweit waren wir. Mit dem entsprechenden Code auf dem Chromecast-Ultra-Bildschirm kannst du diese Verknüpfung kabellos herstellen und dann auf deinem Fernseher spielen. Ähm,. Gut, dann gucken wir mal. Du siehst den verknüpfungscode auf deinem Kronkast nicht. Da wir mit dem Unboxing an sich durch sind, würde ich sagen, ich baue mal ganz kurz um und mache die Facecam wieder richtig, damit wir da dann gleich umstellen können. Da habe ich auch noch eine Szene gebastelt. Ja, ich muss mal kurz die Kamera umbauen, bin sofort wieder dran. So, da ist noch das, nee, das noch das falsche Objektiv drauf. Äh, das mag meine Kamera jetzt gar nicht, wenn ich da im laufenden Zustand das Objektiv abziehe. Mal gucken. Vielleicht stürzt OBS ab, dann bin ich in zehn Sekunden wieder online. Moment. So, anderes Objektiv drauf. Kamera bootet durch. Sie durch, ja? Ja, sehr schön. Genau. Hier ist der Deckel. So, um Ach ja, das habe ich gestern in der Aufnahme erzählt. Ich habe jetzt einen neuen Mitbewohner hier erschien. So, um dann stelle ich doch mal auf die Adia Slide um und natürlich ist es völlig verschoben, weil ich das anders eingestellt hatte vorher. Äh Lassen wir es so. Besser wird nicht. Und dann habe ich heute ein Geweih auf dem Kopf. Na gut. So, ähm, Jetzt. Ich sehe den Verknüpfungscode auf deinem Chromecast nicht. So, ähm. Richte zuerst deinen Stadia-Controller in der App ein. Gib nach der Einrichtung den Verknüpfungscode unten ein. Ach so, diese, diese Abfolge von, von hier. Unten AX äh, links ist das zum Pairen. Okay. Äh, unten AX links. Jetzt hat er vibriert. Controller ist verknüpft. Halleluja. Warum ist die Kamera so klein hier? Warte mal. So. So. Okay, dann ist alles noch nicht optimal mit diesem Setup hier. Ähm, uh, wird Stadia automatisch mit deinem Fernseher gestartet? Das kann bis zu 30 Sekunden dauern. Wenn du auf anderen Bildschirm spielst, musst du die Verknüpfung möglicherweise noch einmal durchführen. Drücke auf A, um fortzufahren. Ich drücke auf A. Konto über Smartphone hinzufügen. Tippe in der mobilen Stadia-App auf dein Avatar. Okay, mobile Stadia-App, guten Tag. Klicke auf meinen Avatar und wähle Konto zu Chromecast hinzufügen. Jetzt möchte auch Stadia-Geräte in deinem lokalen Netzwerk finden und Verbindung herstellen. Das darf es ausnahmsweise. Ähm, uh es befindet sich kein Chromecast in der Nähe, dem ein Konto hinzugefügt werden kann. Das ist jetzt ungünstig. Ähm, warum nicht? Moment, machen wir das nochmal. Ich glaube, ich muss mal die App neu starten, damit ihr die, die Permission kriegt. Das wäre jetzt kacke. Da müsste ich. Habe ich ein Android-Gerät da? Nee. Okay, Stadia. Konto zu Chromecast hinzufügen. Büro unterstützt Chromecast. Okay, have you tried turning it off and on again? So, so manchmal hilft's. Thomas schreibt, planst du denn Pro, den Pro zu abonnieren? Ansonsten gibt es ja nur Destiny und Bomberman, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt erstmal bis, glaube ich, Mitte Januar Stadia ja Pro aus dieser Aktion, ähm, als, als Google One-Kunde, wo ich dann ja auch diesen Controller und den Chromecast und alles gekriegt habe. Ähm, ich müsste mir das mal angucken. Ich glaube nicht, dass ich Pro behalten werde, ehrlich gesagt, weil ich habe hier einen gamingfähigen Rechner stehen. Ich habe da hinten eine Xbox und ein Apple TV. Um, und ich spiele trotzdem zu wenig damit. Dementsprechend, glaube ich, brauche ich nicht einen vierten Service, mit dem ich dann nichts mache, aber dafür Geld bezahle. Aber wir gucken mal. So, ähm, um, oh, jetzt wird es witzig. Jetzt muss ich meinen Google-Account verknüpfen. Jetzt bin ich gespannt, ob Stadia auch mit Geschäftskonten ausprobiert wurde, weil das ist dann der Grund, warum ich viele Google-Produkte manchmal gar nicht verwenden kann. So, ähm, um, welchen mache ich das jetzt am besten? Ich mache das mit dem... Ne, ich mache das über meinen privaten Account. Der sollte auf jeden Fall gehen. So, Connect. Konto wird hinzugefügt. Fertig. Wenn du nicht möchtest, dass andere Personen dein Konto auf diesem Fernseher nutzen, kannst du eine Sicherheitspin hinzufügen. Drücke A, um unten eine Option auszuwählen. Äh ich brauche keinen Sicherheitspin hier. So, das ist mein Konto und das ist anscheinend meine ID. Mit so vielen anderen Marius gibt es da auch. Wenn mich jemand adden möchte, viel Spaß. Ich ich werde es wahrscheinlich nur, nie wieder spielen, aber wir gucken mal. Ähm, so, Konto auswählen. Jupp. Fertig. Du bist jetzt Pro-Mitglied, Marius, sagt mir gerade die Stadia-App auf dem Handy. Dann gucken wir doch mal. Ähm, ich schaue gerade mal hier in OBS, ob das Ding Sound ausgibt. Nein, der Camlink gibt keinen Sound aus. Das tut mir leid, wir machen das jetzt als Stummfilm. Mit der mobilen Stadia-App kannst du Spiele hinzufügen und sie hier spielen. Achso, da, das kann ich jetzt. muss ich jetzt wieder was Handy machen. Na gut. Äh, Spiele aufrufen. Mist, ich hatte gehofft, ich kann euch das jetzt zeigen. Warte mal, dann gehen wir doch noch mal auf die Szene. Äh, Gott, was ist das denn? Oh, das war der letzte Livestream. Hier, die Szene. Ähm, dann gucken wir mal. Es gibt Outcasters. Das hat ja vorhin im Chat schon einer vorgeschlagen. Ähm, dann fügen wir das mal hinzu. Freischalten. Ach Gott, viel zu so klein. So, freischalten. Ich möchte es noch nicht spielen. Was gibt es denn noch hier in der Liste? Ähm, Submerged Hidden Depths, das klingt eigentlich ganz interessant. Ah, doch, das sieht doch brauchbar aus. Das nehmen wir auch mal mit. Uh, Secret Neighbor, Into the Breach, Everspace, Monster Jam Steel Titans, Hello Neighbor, Hight and Seek. Warte mal, haben wir das nicht schon mal? Ne, das war Secret Neighbor. Sniper Elite 4, ja, für was gibt's das nicht? Um, <lacht> PUBG, nein. Humans Fall Flat, Stay-Day Edition, das werde ich auf jeden Fall heute Abend noch ausprobieren. So, das, das muss jetzt auch mal reichen. Dann ähm, gehen wir zurück auf der Spielszene. Geschäftskonten funktionieren immer noch nicht, schreibt Carsten. Dann habe ich ja Glück, dass ich es Richtige genommen habe. Oh, ich, ich grüße auch Leo, der gerade im Chat dazu gekommen ist. Und wir schalten zurück auf die Cam. So, das Interface kennen wir ja schon irgendwoher. es oh, sind nämlich stark an den Apple TV. Da habe ich so, schlech so, so schlechte Flashbacks gerade. Ähm, Outcasters kam am meisten vor. Ähm, Hello Neighbor wurde auch. Na gut, Hello Neighbor nehme ich jetzt auch noch mit rein. Ähm, ihr müsst bedenken, dass ich das jetzt auch genauso ohne Ton, obwohl ich könnte Kopfhörer anschließen bei mir. Kann ich das irgendwie über den Controller an mein Interface pipen? Nein, dann ist es nicht mehr Mono. Und ähm, ich habe keinen anderen Lautsprecher dafür gerade. Sorry, wir müssen das jetzt ohne Ton machen. So, ähm, wir fangen aber mit, äh, was war es, Outcast an? Outcasters? Was ist das denn überhaupt? wird jetzt wahrscheinlich ohne Ton ein sehr kurzes Gastspiel. Ich, soll, ich hätte Human, Humans Fall Flat nehmen sollen, weil damit kenne ich mich wenigstens schon ein bisschen aus. Performance soweit okay. Das war jetzt nur eine kurze Lade. Achso, jetzt lädt das erst nach. Aha. <lacht> Guten Abend, Morph. So, Verbindung wird überprüft. Bitte das Spiel nicht essen und nicht ins Feuer werfen. Ich habe auch keinen ansteck gerade da, mit dem ich das umleiten könnte. Das ist echt schade. Ein weiterer Ladescreen. Also an meinem WLAN sollte es tatsächlich nicht liegen. Ah ja, jetzt hat das zum Starten eine beliebige Taste drücken. Beliebige Taste gedrückt. Data Games Entertainment. Erlaube Spiele dieses Publishers Zugriff auf deine Freundesliste, damit der community funktionen, bla bla bla. Ich habe da noch keine Freunde von daher. Egal. So. So. Kann ich hier irgendwie die Perspektive wechseln? Nein, kann ich nicht. Oh. Okay, warte mal. Wir können ja mal Latenz prüfen. Ich drücke, ich drücke. Okay. Das müssen wir gleich noch mit anderen Spielen testen. Aber ich, ich würde euch das jetzt sehr gerne hierüber zeigen. Aber ähm, für euch sieht es im Stream noch sehr, sehr äh, synchron aus. Aber das liegt daran, dass meine DSLR-Cam, die hier Webcam spielt, auch leichte Verzögerung hat. Äh, Ziele mit R, R und R, was? Äh, achso, rechts. Ähm, äh, wie schieße ich da jetzt? Und Feuer mit R2. Meine Webcam hat, hat auch hier, also die DSLR hat leichte nichts. So, auf deinen Gegner. Na ja, gut. Ähm, hat leichte Verzögerung Deswegen wird das jetzt hier nicht so getreu übergeben. Ja, super. Ich würde ja gerne auf ihn schießen. So. Eben. Alter. Was ist das denn? <lacht> ähm. Halleluja. So. Oh Gott, der Nächste. Das ist so ein Spiel. Und ich darf weiter. Okay, ähm, lange müssen wir uns in dem Game, glaube ich, auch gar nicht, äh, gar nicht aufhalten. Äh, der Hirsch im Hintergrund ist witzig, der ist ist Hirschi. Ähm, es hat eine leichte Verzögerung, aber das, das war eigentlich schon klar, wenn das eben alles über die Google Cloud geht und nicht irgendwie lokal berechnet wird. Ähm, gleich Ansage wie üblich, Competitive Games wird man darüber wahrscheinlich nicht spielen, aber ähm, ja, für irgendwelche Sachen, die man von der Couch aus zocken will, das passt schon wir gehen jetzt noch mal aus dem Spiel zurück. Ich nehme an, über die Stadia-Taste, äh, B zurück, Stadia schließen, zum Beenden gedrückt halten. Dann machen wir das doch. Halte gedrückt, Spiel beenden. Und probieren, wie lief das Spiel. Überspringen. Ja. Hat das jetzt beendet oder nicht? Was ist jetzt hier los? Also Interface ist schon mal nicht so geil. Zurück zu Stadia. Ja, da, ja schön. B schließen. Ah ja, okay. Humans for Flat probieren wir jetzt noch aus. Und da schließe ich das nachher immer noch an Fernseher an, aber das streame ich dann nicht mit. Ähm, ja, also wie gesagt, Competitive CSGO, ähm, logischerweise mit sowas nicht spielen. Ich glaube, es gibt es dafür auch gar nicht. Ähm, aber jetzt für irgendwelche Couch-Titel, glaube ich, ist das ganz brauchbar. Ähm, wir probieren jetzt eigentlich nur noch äh, Humans for Flat mal kurz aus, weil ich mich da einigermaßen mit auskenne schon. Und äh, danach beende ich auch den Stream. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie bitte jetzt noch in den Chat oder was ich ausprobieren soll. Und ähm, dann gucke ich, dass wir das noch beantwortet kriegen. Ansonsten, wenn ihr das Video später seht, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Ich werde da dann in einem der nächsten Videos oder auch in der nächsten Podcast-Folge drauf eingehen. So, drücke A zum Starten. Jo. Optionen, was kann man denn da noch einstellen? Video. Ja gut, Gamma-Wert passt eigentlich. Steuerung sollte gleich dran spiel stehen. Und Spielen. Lokal oder online? Wenn man lokal. Neu Spielstart. Und wir landen in der Villa. Auf. denn da? Gar nichts. L2 oder l 2 gedrückt, um die Fernbedienung zu aktivieren. Ach so, damit ich dann da klettern kann. Na gut. Ach so, um die Fernbedienung zu aktivieren. Das ist eine Fernbedienung, die ich habe. Ich scheide schon hier. Komm, komm, komm. So. Ja, jetzt nimmt auch mit. Oh. Du hast gerade ein Lehrvideo aufgehoben. Ja, super. Willkommen im Tutorial. Ähm, hier ist die Latenz weitaus weniger schlimm, aber es ist auch ein wesentlich langsameres Spiel. Da. Äh, also Man klebt an Wänden fest. so ähm, Eigentlich okay. Geht entweder, ja, das Video dann weg. So, ich drück, aktiviere den Knopf. Also das ist völlig brauchbar tatsächlich, da von der Latenz her. Ähm, der, der eigentliche Selling Point ist ja, und das werde ich auch nochmal ausprobieren, wenn es rauskommt, dass man dann irgendwelche hochauflösenden Spiele bzw. irgendwelche AAA-Titel, die jetzt rauskommen und man hat zu Hause nur eine Möhre als PC rumstehen, ähm, dann das eben dann über die Cloud spielen kann und man, man schließt einfach dann diesen Stick an den Fernseher an. Ähm, das werde ich ausprobieren, wenn jetzt hier dann zum Beispiel Cyberpunk 2077 rauskommt. Und ähm, weil das könnte, glaube ich, mit meinem Streaming-Rechner tatsächlich ein bisschen knapp werden. Ähm, und da äh, zählt, glaube ich, Latenz auch schon ein bisschen mehr. Da werde ich dann nochmal ein kleines Follow-up zu machen. So. Nö, das, das bestätigt eigentlich das, was ich vermute. Äh, Framerate kann ich noch nicht sagen. Ähm, da gab es gerade noch eine Frage auf dem Chat hier. Ähm, also auf Telegram. Äh, ich kann noch nichts zur Framerate sagen, weil ich das Ganze gerade über, ähm, über einen äh, Capture-Stick in OBS zocke. So, und jetzt falle ich ins nächste Level. Ja, ja komm. Jo, da ist es schon geladen. So, und weiter geht's. frame ähm, muss ich gucken. Der, der, der Stream und der Stick stehen auf 30 FPS. Ich glaube, das Ding kann auch tatsächlich... Ähm <lacht> Das kann ich tatsächlich auch erst dann testen, wenn am Fernseher habe oder direkt am Bildschirm. Mau schreibt gerade, Cyberpunk wird erst 2077 released werden. Ähm, da könnte er durchaus mit Recht haben. Ich hoffe es mal nicht, aber andererseits seit 2012 äh, sprechen sie immer wieder darüber. Irgendwann wird es rauskommen. Ich, ich fand es nochmal ganz interessant, weil ähm, Google jetzt ja auch mit der, mit der Founders Edition, kann ich irgendwie springen? Ja. Ähm, mit der Founders Edition und mit der Premiere Edition jetzt die dann zu irgendwelchen Sprottpreisen loswerden wollte und an, an Google One Kunden die Dinger jetzt auch schon quasi kostenlos verteilt hat. Ähm, also entweder planen die die nächste Revision. Ich habe ja auch noch irgendwo den, den Steam Link im, im Schrank liegen. Ähm, von daher kann es tatsächlich sein, dass die hier einfach nur das Inventar loswerden wollen. Oder beziehungsweise das, das Inventory, was sie noch haben. Äh, das ist die falsche Kamera. Das ist die richtige Kamera mit Ton. Ja, ähm, von daher denke ich, werden da, wird da wahrscheinlich auch demnächst neue Hardware rauskommen. Oder äh, es landet auf dem Google Graveyard und wird demnächst wieder äh, dann wahrscheinlich beerdigt als Projekt. Ich muss sagen, der Controller gefällt mir, wie er in der Hand liegt. Ich finde es nicht schön, dass der oben das glatte Plastik hat und nur hinten das geriffelt. Ich hätte das gerne bei, beim, ja, eigentlich wie beim, beim Xbox-Controller auch ähm, vorne noch geriffelt und beim Pro-Controller -Pro sowieso. So fühlt er sich mehr an wie so, wie so ein hässlicher Steam-Controller. Aber alles in allem ähm, brauchbares Teil. Ich werde es jetzt gleich mal an den Fernseher anschließen und dann werde ich euch in einem der nächsten Videos davon berichten. Ähm, ich sehe, weitere Fragen gibt es nicht. Ähm, von daher... Wenn euch noch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es die Tage dann noch beantworten. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Sonntag und eine erfolgreiche Woche. Tschüss.